In Anbetracht der Tatsache, dass ich bei der LearnLine tätig bin und sehr viel in der Kommunikation mit Lehrerinnen und Lehrern stehe und die Probleme auch rückgespiegelt bekomme, glaube ich, dass zum aktuellen Zeitpunkt ähm, durchaus es angeraten wäre, das Geld in Lernobjekte, Lehrobjekte zu stecken, die der Inklusion ähm, zugutekommen. Wir wissen alle, dass der Auftrag rund um Inklusion eine riesige Barriere darstellt, die vor Ort bewältigt werden muss. Und ich glaube, dass die Unterstützung mit Lehrobjekten, insbesondere nach OER-Aspekten, also die weiterverbreitet werden können, die weiterbearbeitet werden können, dass da das Geld sehr, sehr gut aufgehoben wäre, um die Kollegen wirklich vor Ort in ihrer aktiven Arbeit zu unterstützen.